Komm Erinnerung, jetzt groß zu leben, was für Leute. Ein Problem. Ja. Wir müssen uns entscheiden, wie wir Guten Morgen. Es ist Zeit zum Frühstücken. Kätsch jetzt zum Draußen und dann äh, bringen wir mal das Müsli. Bitteschön. Hallo. Und ähm, erster Tag am Campingplatz. Ich finde wir haben das schönste Platz vom Camping gefunden. Mit Blick aufs Meer. Herrlich. Okay. Lass dir schmecken. Richtig lecker. Danke dir. Bitte, ja wir essen jetzt ähm, seit kurzem morgens Müsli. Also mhm. zum Frühstück Müsli. Und dann gibt es mittags richtigen Lunch mit Brot. Ne? Mal die Routine wechseln. Und Aber äh, es gibt keine Eier mehr mittags dazu. Keine Eier mit mittags, nee. <lacht> Die lasse ich kurz sein. Auf der Reise. Ja. Campingleben. Herrlich. wurde herrlich. schon mit Kaffee auf dem Bett verwöhnt, saß mir im Bett, Blick aufs Meer, gestrickt, ja. gelesen, herrlich. Das Schöne an so einem Camping ist halt, oder jetzt in dem Moment halt, man muss sich keine Sorgen mehr machen oder man muss sich nicht mehr kümmern um äh, kleine Sachen wie äh, wo leere ich meine Toilette? Wo schlafe ich heute Abend? Und wo leere ich meinen Müll oder wo bringe ich meinen Müll weg? Und es sind so kleine Sachen, aber man braucht sich mhm. halt deswegen da nicht mit drum kümmern. Und, und man so. kann auch Sachen einfach draußen hängen lassen, so zum Trocknen. Auch wenn man am Strand spazieren geht, dann lässt man einfach Stühle und so draußen liegen, auch die Boards oder so. Das ist kein Problem. Ja, und man hat mehr Zeit füreinander. Und? Dadurch. Warme Dusche. Ja, okay. dann wieder sauberer. Wie genau. Oh, wie das Glücksgefühl auch hochrufe hey, kann, wenn man lange da. Zeit äh, auf eine warme Dusche verzichten muss. Umso schöner. Umso schöner, ja. Wir starten den Tag, oder? Wir starten den Tag auf den Platz, wo wir uns, ah, ja. <lacht> wo wir uns äh, kennengelernt haben. Kennengelernt habe. Für sechs Jahren war ich hier mit meinen Eltern. Genau genauso. Meinen? Wir ähm, haben eigentlich oft hier die Weihnachten verbracht, weil ähm, das einfach schön ist, noch ein bisschen wärmer und zum Surfen halt sehr mhm. schön. Und da ist mir dann so eine Mädel auf dem Wasser ja. vorbeigeflitzt. Ja, und wir standen beide hier auf dem Camping, Ja. haben uns immer beim Spülen und so schon ins Auge gefasst. Und auf dem Wasser und ja, so kann das dann, ne? Und so also sitzt man sechs Jahre später verheiratet und dann mit dem Grinsen im Gesicht auf dem mit gleichen Campingplatz Genau. Ja. Kommen Erinnerungen hoch. erste Kurs vor dem Waschgebäude. Ne? Mhm. Schön. Schön hier zu sein. Mhm. Also ich, ich hoffe wieder heimann. Genießt auch ein bisschen das mit uns ja. mit. Was gibt's für Probleme hier? Probleme, Probleme gibt's ja gar nicht. Probleme. Okay, wir waren oh. am Kochen. Die Kartoffeln stehen auf dem Herd. Hier werden sind schon die Boden vorbereitet. Tja, und dann ist die Flamme immer kleiner geworden. Ja. Gasflasche leer. Und wir, wir haben, haben nur eine da. Naja, wir haben eigentlich, eigentlich war ich schon schlau und ich habe einen Ersatz. Kleine Kartusche, 500 Gramm, da hätte mir einfach Ersatz. Aber ich bin die Adapter vergessen, dann bringt es auch nicht so viel. ja nichts davon. Klar. Zum Glück gibt es nette Leute auf dem Camping. Der liebe Norbert. Danke, Norbert, ja. hat uns, tada, tada, die wird wohl rein, denke ich, das voll die, nimmt, ja. die nimmt äh, so ein ganzes Wohnzimmer ein vom Platz, das heißt, morgen müssen wir auf Gasflaschensuche gehen, ne, genau, aber die gibt es ja hier überall, aber Abendessen ist doch gerettet, die Flamme brennt wieder, ansonsten, was wäre die Alternative gewesen, Karte Raps machen, ne, hatten Some wir ja sonst Raps. da gehabt, Wraps ja. mit you know, Paprika, Aber Salat und so. So ein Kartoffelchen, warm, lecker mit Böhnchen. Ja. Geil geschmeckt, oder? Super. War sehr lecker. Hat alles noch gut geklappt. Mhm. Dank unserem lieben Camping-Nachbar. Hier noch gerade gearbeitet. Ich habe auch noch ein bisschen was rumgewurschtelt. Und jetzt machen wir es uns. Gemütlich. Auf dem Bett. Ein Podcast oder so, würde ich sagen. Bock drauf. Ja, doch. Ja. Ich muss sagen, ich vermisse so Fernsehen gucken überhaupt nicht. Bisher. Wir hatten zwei ja. Abende, wo wir Filme geguckt haben, genau. wo wir noch Daten übrig hatten am Ende vom Monat, aber ich weiß nicht. Immer wenn wir geguckt haben, merke ich, oder wir beide, dass wir unruhiger schlafen oder ins Bett gehen. Schon, ne? Ja, also abends lesen oder eben so einen Podcast hören, kommen wir schon besser runter und es ist einfach ja. gemütlich auch. Man kann ist so gemütlich. nebenher noch was Man kann was strecken nebenher oder quatschen. Ja. Nee, finde ich auch. Ich vermisse es nicht. Tut gut. Ja. Vielleicht könnt ihr das auch mal probieren. Mal eine Woche lang, kein Fernseher. Eher Vielleicht lesen, ruhig machen. Machen die das ja auch schon. Das kann auch sein. Vielleicht macht ihr das schon langsam. <lacht> <lacht> und wenn nicht, ist auch eine Anregung, das mal auszuprobieren. Ja. Tut gut. Weniger vor dem Bildschirm. Weniger ist mehr. <lacht> Zufriedenheit. Dann ab It's bad. zum Podcast. Bis morgen. Ja, es ist nur ein Buzir in statt Campinggas. Okay. Aber er hat gemeint, in Spanien äh, hat Campinggas das abgekauft und das kann man auch so wieder wechseln. Auch dann in einem anderen Land wieder? Ja, nur nicht in England. Aber ja gut, gehen wir da kommen hin. wir eh nicht hin. Sehr gut. Was war es für ein Laden? Äh, lustig, das war so wie ein Kieler laden Du weißt so, wo so alles voll steht mit alles Möglichen, ja. aber dann in Baumarktform. Okay. Und dann musste man halt, wenn man musste vorne warten. Corona bedingt. Aha. Und äh, ist dann sehr nett geholfen. Also war gut, ja? Super. Tolle Erfahrung. Jetzt können wir wieder. Eine Weile, ne? Ja. Mit der Alten haben wir fast zwei Monate getan, diese kleine. Wir kochen ja nur damit. Wir machen eine kleine Besorgungstour hier in Tarifa. Vorsorgen sind Vorsorgen. Und Vorsorgen, ja. Gas ist abgehakt. Jetzt Du wolltest zu mal einen Laden? Ein Kinderladen. <lacht> da gibt es so eine Metalle ja, äh, Klemme. Klemme. Ja, Kann ich darf vorgehen. So Metalle Klemme. Und... Äh, für die Dusche, ne? Ich, genau, für die Dusche. Ja. Es gibt bei den Herren nämlich so einen Drückknopf. Im großen. Und ähm, ja, dann gehts das Wasser halt immer aus. Man muss ständig drücken. Es ist, ist mir zu anstrengend. Es ist mir zu anstrengend. Ich will entspannt duschen. Schöne Klemme drauf. Dann ist einfach genau, drauf Klemme. genau dann kann man die Klemme draufklemmen und dann brauchen wir nicht mehr drücken. Schauen wir mal ob wir das finden. Und dann einfach noch Brot und ein bisschen was an Essenszeug wieder. Ja. Äh, erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich eher. Ja, ich habe meinen Bügel noch nicht gefunden. Ich habe Klemme nicht gefunden. Nee. Bleibt so anstrengendes du Duschen jetzt. Ja. Aber ich frage unser lieber Norbert nochmal, er hat mich das empfohlen, die Klemme. In welcher Abteilung, ne? Genau, wo ich das finde kann. Weil da in den China Laden etwas suchen ist der Hülle auf Erde. <lacht> wir sind ewig da rumgelaufen, ja. nichts gefunden. Nee. Dann mhm. ab wir jetzt zurück zum Camping. Ich war gerade zum Singen. <lacht> Sache war wir mal vor, schauen uns die Bedingungen an. Ja, so machen wir das hier. Mhm. Erst checken dann gehen. Dann. Das ist die tägliche Routine eigentlich. So nach dem war Zwar später, weil wir noch Sachen erledigen mussten, aber normal immer so nach dem Frühstück. So ein bisschen vorspazieren. Bis vorspazieren. Geguckt, wie es aussieht. Und dann. Guckt, wie der Tag verläuft. Ja. So. Hey, du bist richtig sommerlich. Siehst ja auch. Oh, Sommer. Das ist herrlich, ja. Ja. ja. Das ist richtig gut. Ablandiger Wind, ganz böig und was Welle. Wir haben uns erstmal für Essen entschieden. Ja. <lacht> Lunch. Ja und dann schauen wir. Vielleicht einfach Ruhe. Die nächsten drei Tage soll Vollgaswind sein. Vielleicht einmal ein bisschen Kräfte sparen für die nächsten drei Tage. Da geht auf jeden Fall einiges. Ja, ich würde schon noch ein bisschen mit dem Wing raus heute. Deswegen, vielleicht kommen wir Kalt dazu, mal schauen. Wir haben auch unseren Platz gewechselt. Wir standen davor hier so. Und jetzt stehen wir hier ums Eck. Da, da haben wir früher Sonne, er ist was größer und gerader und ja stehen wir nicht so unter den Bäumen. Wir sind vorne in Tarifa, äh, mitten in der Stadt oder vorne in der Altstadt bei der Hafen und es stürmt. Es stürmt wirklich und wir sind extra vorgefahren, um äh, nach die verrückte zu schauen, die hier mit Mega Sturm rausgehen. Der Wind geht aber richtig ab. Wir gucken hier hinten auf der Welle und eigentlich ist das Meer nur weiß. Also das sind 50 Knoten oder mehr. Da stehen die Kalter, sind gerade raus. Ich glaube aber, da warmt sich einer auf und wird gleich auch dann noch rausgehen. Schauen wir mal was er kann. viel zu viel Wind. Also wir machen heute einen Ruhetag, ist sicherer, ist auch ablandig, dann ist es auch auf jeden Fall gefährlich, das darf man nicht unterschätzen. Ich ein bisschen, ich mache mir ein Stirnband. Was machst du? Äh, noch ein bisschen Arbeit, ich schaue die Mails nach ja. und äh, ja, gemütlich sonst. Genau, ist auch mal schön. Aber zu viel Wind ist immer blöder wie gar kein Wind irgendwie. Dann hat den Wind, aber man kann doch nichts mit anfangen. Das Gute ist, ich habe mich erst mal so ein bisschen verletzt. Meine Fuß verdrückt, ja, oh, wie umgeknickt sozusagen. Genau und ist ein bisschen dick und es muss halt Ruhe machen. Also, ja. ja, Kai muss lernen, dann einfach Ruhe zu machen. Und das Ding ist was ganz gut, finde ich. Er hört auf den Körper, bleibt heute ganz artig daheim. Ja. man? Ist fertig geworden? Sitzt? Ich finde, es konstant ganz nett geworden eigentlich. dann Kann man jetzt geschickt auch irgendwie in den Zopf lassen und Schirm dann haben. Wir können heute nicht surfen. Es ist viel zu viel Wind. Das ist echt nicht normal. Das Wasser ist nicht mehr blau, sondern einfach nur weiß. Aber wir dachten... Uh, da ist ein Vogel! Im Bus! Der ist gerade reingeflogen. Oh nein, mach mal die Tür auf, Schatz. Mach mal die Tür auf. Ist er draußen? Ist vorne. Immer noch? Wo ist er? Oh nein! Mach auf! Komm, komm! Wo ist der? Der war gerade hier noch. Der ist unten, glaube ich. Ah ja, der ist unten. Ist unter der Stuhl. Ich glaube. Ist er raus? Ja. Hä? Aber ja, der war schon rein, oder? Nee, das ist gerade die Schiebetür. Ich was glaub, sonst. Los, ein Stückchen hoch. Ja, und da ist der gerade reingeflogen. Ach was? Ja? Ich war gerade am erzählen, wir können nicht surfen gehen. Ja. Viel zu heftiger Wind. Aber was machen wir stattdessen? Äh, baden. <lacht> <Ja>. <lacht> Kaltwasser baden und Sandstrahlen wahrscheinlich. Ja. Peeling. ein bisschen. Soll ja. gut sein. Ne? Also Speedo an, hopp ins Wasser an. hat mein Fuß getaped und ähm, jetzt musste ich mit einer Socke schlafen. Ja, weil sonst, wenn ihr mal getaped seinen Fuß und ihr schlaft, dann wurschtelt sich das oft einfach wieder durch die Bewegung im Bett weg. Deshalb Socke drüber ziehen, dann hält das Tape länger. Jetzt hatte ich einen kalter Fuß und einen schwitzes Fuß. Der andere war nicht kalt, glaube ich. Nee, es war ganz normal. Ja, es war super warm. Oh, war und prima. merkt ihr das? Man hört keinen Wind mehr, es ist wieder ruhig. Es ist oh, das ist angenehm. Stille. Auf einmal. Es war zwei Tage, einfach Vollgas. Wir waren auch nicht auf. Man hätte wohin fahren müssen, mhm. zum aufs Wasser können, wo der Wind dann was wenig ist. Ja, das hat mir nicht so Lust drauf. Vor allem Kai musste von mir aus Ruhe machen für seinen Fuß. Ja. Von dir aus. <lacht> und auch ein bisschen von dir aus. Ja, genau. Ja, deshalb haben wir ruhig gemacht. Und oh, es ist gut, wenn nicht mehr der Wind so um die Ohren fegt und so. Dann doch, Man wird trotzdem müde von so einem Tag, weil man den ganzen Tag so Wind um die Ohren und in die Augen und ja, äh, ist anstrengend. Genau. Also wenn man hier wohnt und kein Wassersport macht, dann stelle ich mir das richtig ätzend vor. Ich, Im Sommer soll es da oft so stark winden. Ist dann nicht so schön. Mhm. Jetzt, ähm, ah, aber. aber was übrigens super lustig war, das ist das Baden. Fandest du auch? Das Baden war Hammer. war richtig lustig. Das, das hat trotzdem echt Spaß gemacht. Ja. Und äh, lustig, aber auch schon ein bisschen schmerzhaft. Also das, das richtig alles Mögliche rumgeflogen, auch vor allem Sand natürlich. Und ähm, ja. vorne am Wasser, das hat. Wenn so ein feiner Sand mit so einer Geschwindigkeit, das hat ja. so gefatzt. Boah. Ja. Heftig. Und aufs genau. so Wasser, aber auch es im Wasser. Das Wasser ist auch geflogen. Hochgeflogen. Das war auch richtig hart. Ja. Aber irgendwie auch lustig. Genau. Und ähm, jetzt schneidet Kate der Vlog fertig, damit der auch Runden kann. Ähm, ihr seid aber schon am Ende vom Vlog angekommen. Ja, leider müsst ihr wieder eine Woche warten. Ja. Die nächste Woche ja. sieht aber gut aus. Vom Wind meinst du? Vom Vorhersagen, hier. ja. Mal gucken, was kommt. Und äh, das Campingleben, wir haben einander gesagt, ähm, ja, das gefällt auch mal. Ah, oh, ist entspannt, das ist entspannt. auch schön. Müssen wir sind jetzt eine Woche hier auf dem Camping. Es ah, tut einfach gut. Einfach auch runterkommen, nicht immer fahren, an einem Platz sein. Herrlich. So, so geht es jetzt noch ein bisschen weiter. So geht's weiter. Bis dahin. Schönen Tag. Dach, Tag, Tag. Dach.